Hier ist jedenfalls das Silikonschläuchlein dazu, die knicken ziemlich leicht ein, aber naja, ihr seht ja nicht, wie man das machen kann, damit jetzt nur so schnell einknickt, wenn man es dann spiralförmig legt. Ja, und das haben wir eigentlich nichts weiter vor als mit Gips und grafitt und blumentopf füllen mal gucken wie es wird ich denke jetzt habe ich so halbwegs raus wie es geht also schlau ne, äh, schlauch mit wasser voll machen so dann irgendwie unter druck setzen ne? andere seite natürlich ordentlich festmachen ja und dann kann man den schön reihenmäßig hier reinlegen. So, jetzt werde ich da überall mal einen kleinen Klecks Heißkleber noch mit dran machen, dass es fixiert bleibt. Und dann werde ich mir die Spirale bis hier hoch legen. <lacht> Und ich habe mich heute schon gewundert, warum ich so aktiv bin. Ja, bei dem Riesenmond. Ne, auf zur Runde 2. Mit schönem Gewitter. Unser Kuchen ist jetzt freigelegt. So schaut es jetzt aus. Und ich glaube, dieses Äußere, so ganz fest ist es noch nicht. Stellenweise ist es schon fest, jetzt am dritten Tag. Ne? Ja, entweder mal noch zwei Tage trocknen lassen oder hm, nee, ich glaube so viel, so viel Geduld habe ich nicht. Hier mache ich dann nochmal einen Mantel nur aus Gips drüber, ne, dass das nochmal abbröselt, wenn man es dann in die Mikrowelle reintun so, und dass man keine schwarzen Finger mehr bekommt, das ja, wäre wie, wie Bleistift sozusagen. Ne? Der Test, meine Dreiviertelstunde durchlaufen lassen auf vollster Stufe, damit der Kern, den ich hier reingestellt habe, mal endlich trocken wird. Der müsste eigentlich normalerweise viel leichter sein. Das ist immer noch ziemlich schwer, das heißt noch ganz schön viel Wasser drin. Ja, und dann kann dieser Effekt, der da für dieses Plus an Energie sorgen soll, wenn man so sagen kann, ja gar nicht auftreten, wenn das nicht wärmer als 100 Grad werden, werden kann. Ne? Hm, ja, gut. Schauen wir mal, wie lang es dauert. Dreiviertelstunde habe ich ja gesagt. Momentan ne? haben wir 26,8 Grad hier in dem Raum. Fenster ist zu, ist schön warm draußen. Ne? Mal gucken wie warm es dann hier drin ist. Nach dreiviertel Stunde. Ja, das waren 26,8 und das Wasser kontrollieren wir auch mit. So, Wasser sind wir bei 16 Grad. Na, dann bin ich gespannt, auf geht's. So, hier ist alles dicht. Und ab geht's. Ja, das Ende vom Lied war dann gewesen, dass der Raum nach der Dreiviertelstunde übelst gestunken hat, ich musste dann das Fenster aufmachen, also so einen Geruch habe ich bisher nur aus Kernkraftwerken gekannt, ähm, kann definitiv nicht gesund gewesen sein, deshalb können wir die Temperatur, die dann im Raum geherrscht hat, nicht mitnehmen. Ja, dafür haben wir andere Werte aufgenommen und zwar die Temperatur vom Wasser. Jetzt kommt die Mietzekatze. Ja, Mahlzeit, Eddie. Hm. Gut, wo waren wir gewesen? Ja, genau. Da, erstmal zu den Werten. Ne? Also das Wasser hat 63 Liter gehabt. Ne? Das sind die Maße meiner Badewanne. Ja, die Höhe, Breite, Länge, 63 Liter. So, beim Start hatten wir 16,1 Grad Celsius. Und nach einer Dreiviertelstunde hat mein Leistungsmessgerät, was ich dran angeschlossen hatte, 1,7 Kilowattstunden angezeigt. Ne? Auf der Mikrowelle steht aber drauf, dass nur 70% von dem, was reingeht, in Mikrowellenstrahlung umgesetzt wird. Also können wir effektiv sagen, äh, effektiv sagen dass äh, 1,19 kW vorne an meinem Magnetron rausgekommen sind ne, und hier diesen Kuchen erhitzt haben. So, soweit, so gut. Ähm, am Ende, nach der Dreiviertelstunde, waren wir bei 27,6 Grad Celsius vom Wasser gewesen. Das heißt, wir haben eine Temperaturdifferenz von den 16,1 Grad zu den 27,6 Grad von genau 11,5 Grad Celsius. Ja, dann habe ich nach einer Formel gesucht, wie man denn die Kilowattstunden mit den Grad Celsius in Verbindung bringen kann. Da kam ich hier auf sowas, 0,0012 Kilowattstunden braucht man an Energie, um 1 Grad Celsius für einen Liter Wasser zu erzeugen erhöhen, ne? also um, um 1 Grad Celsius das zu erhöhen von einem Liter Wasser, wenn wir es so rum sagen. So, und dann kommen wir bei der Formel hier. Ne? 11,5 Temperaturänderung mal diese Kilowattstunden, 0,0012 Kilowattstunden mal 63 Liter, kommen wir auf 0,8694 Kilowattstunden. So, und setzen wir das jetzt ins Verhältnis, diese 0,849 mit diesem 1,19 kW, was am Magnetron von rauskam, kam man auf einen Wirkungsgrad von ganzen 73%. No? Tja, das ist jetzt allein der Wirkungsgrad. Alles klar? Ach, du findest wieder Essen hier. He? Das ist jetzt allein der Wirkungsgrad, der direkt ins Wasser umgesetzt worden ist. Ja. Dann kommt eben noch die Temperaturerhöhung im Raum dazu. Also ich schätze mal, danach, das waren so bestimmt 40, 50 Grad im Raum gewesen. Die müssen wir noch mit dazu nehmen. Das dürfte man da eigentlich schon ziemlich weit drüber sein. Und es kommt außerdem noch dazu, der Kuchen war immer noch feucht gewesen. Ja, also ähm, was mein Magnetron da warm gemacht hat, das war ein bisschen was von dem Grafit gewesen. Hauptsächlich hat es mir erstmal das Wasser hier rausgedrückt. Ja, dann habe ich eine Woche lang versucht, dieses Ding zu trocknen in der Mikrowelle. Am Ende bin ich ein bisschen ungeduldig geworden. Ach Mädel, ich erkläre hier gerade. Mach mal ein bisschen ruhig hier. Du kriegst dann gleich hier Käsebacke... Käsebacke? Na warte, du kriegst gleiches Käsebacke. Moment. Ja, zurück zum Text. Also, wie gesagt, mir hat hier hauptsächlich das Wasser rausgedrückt und nur ein bisschen was von dem Grafit ist warm geworden. Und ich bin dann ein bisschen ungeduldig geworden, habe es dann ohne Kühlung, ne, normalerweise habe ich dir dann immer Wasser durchlaufen lassen, habe die Mikrowelle eingeschalten, ne. Dann ist das nie über 100 Grad warm geworden, aber so richtig das Wasser rausgedrückt hat es mir halt nicht. Ne? Jetzt ist es schön leicht, das kann ich mit einem Arm hochheben hier. Vorher hätte ich das definitiv nicht geschafft. Ähm, ja, bin dann am Ende ohne Kühlung gefahren und das ist dann dabei rausgekommen. Ne? Tja, mein Silikonschlauch hat es mir innerlich schön zerlegt. Als ich dann wieder Wasser habe durchlaufen lassen, kam mir das Wasser an allen möglichen Stellen raus. Nur nicht da am Ende, wo es wieder rauskommen soll. Ja, und somit ist mein... Test vorerst beendet wurden. Ich muss mal also einen neuen Kuchen basteln. Allerdings bin ich jetzt mal von meiner Überzeugung her so weit, dass ich sagen kann: Hey, da ist wirklich was dran. Ne? Also 73 Prozent mit einem halbnassen Kuchen, erst mal das hinzukriegen. Da meine Mikrowelle war überhaupt nicht isoliert gewesen. Das heißt, diese ganze Abwärme, was das Ding gehabt hat, hat's mir in meinen Raum geblasen. Ja und ja, wie groß war der Raum? Ja zwei Meter breit. 3 Meter lang und noch mal 2 Meter hoch, ja, könnt ihr euch ausrechnen, was da noch mal für Energie reingegangen ist, wenn es am Ende da nicht mehr auszuhalten drin gewesen ist. Also, wie gesagt, ich muss das Fenster aufmachen, war nicht mehr auszuhalten und gestunken hat es bestialisch. Also, ja, falls das jemand von euch zu Hause nachmachen möchte, nur im freien Gelände oder mit ordentlich geöffnetem Fenster. Ja, das ist der Mikrowellentest Nummer 2 gewesen. Ja, mal schauen, wenn wir mal eine, Funktion haben, äh, wenn wir mal eine Version haben. Die durchgängig funktioniert. Aber die Werte sprechen erstmal für sich, finde ich.